Guten Morgen, Ralf. Wir sind beim Sprint in Hamburg und ich wollte dich einfach fragen, kannst du erklären für Anfänge, was ein Sprint überhaupt ist? Ja, beim Sprint kommen verschiedene Leute zusammen, ziehen sich Trainingshosen an und laufen ganz schnell ganz weit. Das ist eine, ähnlich wie ein Marathon. Nein, Spaß beiseite. Im Quotesprint, äh, da kommen äh, mit, Mitglieder aus der Community zusammen und arbeiten einfach an Drupal weiter. Drupal ist ein Open Source Projekt, das heißt es ist Quellcode offen. Und es lebt davon, dass viele sich beteiligen, dass viele mitmachen. Und äh, demzufolge ähm, treffen wir uns einfach, tauschen uns aus und arbeiten eben jetzt bei diesem Drupal 8 Codesprint an Drupal 8, was dieses Jahr eben fertig werden soll und wo noch einige, äh, einige Issues äh, dran bearbeitet werden müssen, um die Software voranzubringen. What is it that motivates you to come to Code Sprint Weekend? Um, ich arbeite seit vier Jahren mit Drupal und lebe davon und nutze Software, die andere Leute geschrieben haben und uh, will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass wieder andere Leute damit arbeiten können und die, die Software ein kleines Stück besser machen. Deswegen bin ich heute hier. This was my really my Drupal Sprint. And I, I met all the people in the Drupal Community here and I really really learned a lot well, it's always nice to, to work together and to meet new new people um, and it's obviously more effective when you can collaborate uh, directly instead of uh, via the internet yeah and it's just just fun to have to have people to talk to about Drupal and uh, ich denke, das sind dessen zwei, zwei Sachen. Das ist einmal wirklich die Community. Also es macht Spaß, die Leute zu treffen, mit den Leuten halt zusammenzuarbeiten, an, an äh, Fragen, Fragen stellen zu können, Antworten zu bekommen, anderen zu helfen. Also das ist, ähm, ich bin einfach gern mit den oder die Leute sind einfach gern miteinander zusammen. Und das zweite ist, dass Drupal 8 einfach extrem wichtig ist. Also mit Drupal 8 werden wir nochmal einen Quantensprung haben, der Drupal äh, mal deutlich, deutlich enterprisiger macht, also in, in, in traffic-starken Seiten, sehr viel besser damit Performance umgeht. Die haben besseren Unterbau mit, mit PHP Symphony. Also ich denke Drupal 8 ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und je schneller wir das auf die Spur bringen, umso besser ist es für uns, für die Community und für unsere Kunden. Because there are so many other Drupal people, it's good to talk about Drupal with real people instead yeah. of just hanging around in the chat rooms. Yeah, which yeah. is also nice. It's nice, but it's yeah. not that nice mm -hmm. compared yeah. to this event. I mean I'm CEO of Compress. Of course, I always have to enhance my skills and get a grip on the community. This is rather important for me, because I want to be a Drupal 8 early adapter. I want to do Drupal 8 as fast as possible. So I really hope in June we can um, do the first Drupal um, 8 projects. Um, this is all about learning, all about getting better, uh, giving um, the Drupal community a chance to to just hang out. Um, es ist auf alle Fälle immer spannend, einfach den internationalen.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 Uh, my name is Tobias ich I'm T Stöckler on Drupal.org. Mm -hmm. And uh, today I'm working on, uh, since we now have views in Drupal 8 core and we already have uh, converted the front page to view, I'm now working on converting the recent comments. Hallo, ich bin Ronald aus Berlin. Ich bin hier beim Drupal 8 Code Sprint bei Compress in Hamburg und ich versuche gerade durch die Drupal Befehlszeile mit Drupal 8 zum Laufen zu kriegen. Ja, und nebenbei bin ich noch im Forum und im IRC und helfe Leuten, die so ein paar Fragen haben, ähm, mit Drupal 8 klarzukommen. Mhm. I'm Daniel Wehner and um, I'm currently working on views in core. Um, currently I'm reviewing some patches that will move some system config forms to the new system um, using the a new type of object um, implemented with Drupal 8. It's a system config form base. Um, I find it really fancy that uh, forms can now be objects with a um, strict interface, what they can do uh, with a build thing, uh, validation and submit, and yeah, that's really great. And they're implementing uh, Symphony routing, and that's really cool, and I really like those patches. They're basically very easy to review, but um, it's difficult to test, to do a review that really shows, hey, this is working and I think it's okay. So that's the mayor part of this, and yeah. Mm. I really enjoying learning stuff about Drupal 8 and see how assist symphony is implemented. and hopefully this will yeah, just make Drupal a bit a tiny bit better.